Professor Kirchner, Sie sind im Vorstand, sind für den wissenschaftlichen, medizinischen Teil verantwortlich, deswegen auch die Fragen konzentriert auf diesen Bereich. Was machen Sie anders als die Wettbewerber? Naja, zunächst mal haben wir ein Produkt, was weltweit einzigartig ist. Wir sind in der Lage, über unseren neuen Werkstoff Magnesics, eine Magnesiumverbindung, ähm, ein Implantat, zurzeit Schrauben und Pins äh, herzustellen, die ähm, die Stabilitätswerte von bisherigen Implantaten im Markt, nämlich Titan und Stahl haben und auf der anderen Seite sich selber auflösen. Wir kennen auch solche Implantate im Markt, aber wir verbinden praktisch die wenige Stabilität von Polymerimplantaten ähm, und die auf, gute Auflösbarkeit mit der Stabilität von Titanimplantaten. Das ist der ganze Clou. Und das ist das, worauf der Anwender im Grunde auch gewartet hat. Wir reden von Menschen, die sich einer Operation unterziehen müssen und die natürlich sich Sorgen machen. Was nutzen die denn da? Stahl, Titan, klingt schon komisch, jetzt kommt Magnesium. Wie können Sie Sorgen entkräften bezüglich Verträglichkeiten oder Unverträglichkeiten, Allergien? Können Sie da die Ängste und Sorgen der Betroffenen vielleicht auch entkräften? Also Magnesium ist ja erstmal ein Grundstoff des Körpers. Das heißt, wir bringen etwas in den Körper, was der Körper schon hat oder um es noch anders zu sagen, was der Körper braucht. Ähm, zum Zweiten ist es eben so, dass diese, äh, diese Verbindung, das ist ja nicht allein Magnesium, wir haben noch ein bisschen was anderes hineingetan, jedenfalls alles, was in diesem Implantat enthalten ist, ist nicht allergen. Also alle Verbindungen, die wir sonst aus der Unfallchirurgie kennen, ich nenne nur mal Nickel und Kobalt, das ist ein großes Problem bei Kniegelenkimplantaten. das findet bei uns überhaupt nicht statt. Das heißt, der Patient kann sicher sein, er bekommt jetzt mal grundsätzlich etwas Sicheres in den Körper. Und zum Zweiten, wenn Sie unsere Implantate in den Körper bringen, haben Sie eine Menge von Magnesium, die entspricht zwei Mineralwasserflaschen. Also was der normale Mensch an einem Tag trinkt, das bringen wir in den Körper und löst sich innerhalb eines Jahres auf. Also eine Gefahr kann von solchen Implantaten gar nicht ausgehen. Sie haben schon 27.000 ja, Fälle durchgeführt. Wie war das Ergebnis? Gibt es Beschwerden? Ja. Wir haben über 27.000 Implantate im Markt, etwas weniger an Operationen, weil manche Implantate ja auf Lager liegen, aber wir überblicken ungefähr 15.000 Operationen. Wir haben aus diesen, ähm, sammeln wir, sind wir erstens verpflichtet, zweitens äh, machen wir das für unseren eigenen äh, Rekord im Unternehmen haben wir ungefähr 700 Rückmeldungen bekommen. Davon haben wir 27 so eingestuft, dass wir sie überprüfen müssen. Vier sind an die offiziellen Behörden gemeldet worden und davon sind null Fälle aufgetreten, bei denen die Behörden gesagt haben, das ist eurem Implantat zu zuordnen, sondern sie haben gesagt, das hätte mit einem anderen Implantat auch passieren können. Also zum Beispiel, wenn ein Knochen mal nicht heilt, das passiert mit Titan, mit Stahl, mit Polymeren oder eben auch mit unserem Implantat. Vielleicht abschließend die Frage, Sie haben es so ein bisschen angedeutet während Ihres Vortrags, es gibt noch unendlich viele andere Anwendungsbereiche, unter anderem auch der Tierbereich. Mhm. Ja, mit dem Tierbereich haben Sie natürlich jetzt einen Nerv getroffen. Wir ähm, konzentrieren uns natürlich zunächst auf den humanen Bereich und da auch auf den Bereich Unfallchirurgie und Orthopädie. Es gibt natürlich auch Nebengebiete wie zum Beispiel die Zahnheilkunde, die extrem auf den Werkstoff Magnesium äh, konzentriert ist, zurzeit auch in der Forschung. Aber wir konzentrieren uns zurzeit auf Orthopädie, Unfallchirurgie. Wenn wir den Markt erschlossen haben und es noch ein, weiter Weg auch insbesondere das Endziel, das ist ja klar, muss sein, dass wir auch zur Versorgung von äh, Gesichtsoperationen mit entsprechenden Schrauben- und Plattensystemen auf den Markt kommen, wenn das erreicht ist. Und vielleicht auch im Nebenschluss sagen wir, Tiermedizin soll auch etwas Gutes sein. Ich nenne mal ein Beispiel, ähm, Kreuzbandschrauben bei Hunden ist ein stark nachgefragtes Produkt. Auch da könnte man sich vorstellen, einmal mit unserer Firma und unserer neuen, innovativen Technologie hineinzugehen.